Hallo, in diesem Film geht es um lineare Funktionen und um ihre Graphen. Eine lineare Funktion ist eine Zuordnung y ist gleich m mal x plus k. Dabei soll m eine feste Zahl sein und k ebenfalls. Ein Beispiel wäre die Funktion y ist gleich 2 mal x plus 1. Ein anderes Beispiel wäre die Funktion y ist gleich minus 1 mal x plus 4. Die Funktion y ist gleich 2 Drittel x Quadrat minus 1 ist keine lineare Funktion. Erst ohne das Quadrat wird daraus eine lineare Funktion. Auch zu der Gleichung 4y gleich x plus 2 gehört eine lineare Funktion. Denn wenn ich beide Seiten dieser Gleichung durch die Zahl 4 teile, sehe ich, dass ich das auch schreiben kann als y ist gleich ein Viertel mal x plus zwei Viertel oder plus 1 Halb. Zu einer linearen Funktion gehört immer ein linearer Graph. Das hier ist kein linearer Graph. Auch eine solche Kurve wird nicht als linearer Graph bezeichnet. Die Sinuskurve gehört ebenfalls nicht zu einer linearen Funktion. Das Besondere an einer linearen Funktion ist, dass der Graph wie eine gerade Linie verläuft. In welche Richtung die Linie verläuft, ist dabei egal. Das ist eine lineare Funktion. Das ist auch ein linearer Graph. Das hier ebenfalls. Die Linie darf auch genau waagerecht verlaufen. Nur eine genau senkrechte Linie ist nicht erlaubt. Die zwei Zahlen m und k in der linearen Funktion sagen mir, wie die Linie genau gezeichnet werden soll. Wenn die Zahl k gleich 1 ist, dann soll die Linie genau bei der Zahl 1 die y-Achse schneiden also so man nennt dieses K daher auch den Y-Achsenabschnitt die Zahl M ist die sogenannte Steigung der Linie sie gibt an ob sie sehr steil nach oben steigt oder nur eine geringe Steigung besitzt oder für negative Zahlen von m, ob die Linie vielleicht sogar nach unten verläuft. Wenn hier die Zahl 2 steht, bedeutet das, dass die Linie steigt, und zwar bei einem Schritt nach rechts um zwei Schritte nach oben. Das würde dann so aussehen. Ein weiteres Beispiel hätte den y-Achsenabschnitt minus 1 und eine Steigung von nur noch 2 Dritteln. Vielleicht ungefähr so. 1 nach rechts, 2 Drittel nach oben. Wenn ich stattdessen insgesamt drei Schritte nach rechts zurücklege, geht es um zwei Drittel und nochmal zwei Drittel und nochmal zwei Drittel, also insgesamt um zwei Schritte nach oben. Wir erhalten also ganz genau diese Linie.